Katharsis, eine Form der Reinigung und inneren Heilung durch das Ausdrücken oder Ausleben aggressiver Gefühle. Das sich befreien von psychischen Konflikten und inneren Spannungen durch emotionales Abreagieren. Ein in sich geschlossenes System.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 Weg von allem, was mich runterzieht Ich schreibe diese Zeilen auf und mir hat sich vielleicht gestaut Ich hab meinen Arm reingewaschen Ich trage in meinen Taschen keine Kapseln mehr Fahre ich durch die Nacht mit dem Schatten Alles was ich wollte war nur ein bisschen Liebe Ein bisschen Lebensfreude eine Perspektive Ich bin wieder da und auf dem richtigen Weg Meine Weste ist weiß ich will dass ihr mich versteht Ich hab das alles gebraucht, Man diese Kriege in mir Glaub mir, ich hatte viel zu verlieren Hatte keinen Respekt vor niemand Bis hier in meiner Wohnung war Wollte Alcantara, wo Sound und Tode machen Aber wenn sie kommen Und ich beschatten in einer Nacht, Bruder fühlt sich der so an, als wenn du keine Seele hast Und das war's mir nicht mehr wert, ob die Paragrafen gelästert wie ein Psycho hinter der Gardine Wusste, wie man fermentierte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 die Agros auf die Beats gepackt, diese Krise gab mir Kraft man ohne Witz, ohne sie hätte ich es nie geschafft Konnte nicht mehr wegblenden, die Stimme waren zu laut Musste durch den Kugelagel, uns verbindet der Sound Dieses Album ist viel mehr als nur ne Blitzidee Ich reinige meine Seele, vertreibe Zeile für Zeile ein bisschen Schnee Egal was sie erzählen, denn ich hab es erlebt, wische mit meine Tränen Albträume jede Nacht und morgen steh ich auf Krieg Feedbacks von Clowns, doch nehme den Weg in Kauf Ich hab längst gewonnen, ich muss nicht Gold gehen Ich will mich selber da oben mit Stolz sehen Und wenn sie sagen, ich hätte es nicht verdient Haben sie keine Ahnung, Bruder, das ist meine Medizin Ich kipp Benzin in das Feuer und entdecke die, die Intakt ist yeah.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 Versorge dich darum, dich nicht selbst zu verlieren und weine, wenn du dahintreibst, im Strome der Zeit, ohne den Himmel in dir zu tragen, zu tragen.